Nach 242 Absatz 3 HGB besteht der Jahresabschluss sowohl von buchführungspflichtigen Einzelunternehmen wie auch von Personengesellschaften aus lediglich zwei Bestandteilen. Erstens der Bilanz und zweitens der Gewinn- und Verlustrechnung. Nach Paragraf 264 Absatz 1 HGB besteht der Jahresabschluss kleiner Kapitalgesellschaften, also GmbH und Aktiengesellschaften, aus drei Bestandteilen. Erstens Bilanz, zweitens Gewinn- und Verlustrechnung sowie drittens dem Anhang. Nach Paragraf 264 Absatz 1 Satz 4 HGB in Verbindung mit Paragraf 267 HGB besteht der Jahresabschluss mittelgroßer und großer Kapitalgesellschaften, also GmbH und Aktiengesellschaften, aus insgesamt vier Bestandteilen. Erstens Bilanz, zweitens Gewinn- und Verlustrechnung, Drittens dem Anhang sowie viertens dem Lagebericht. Merke, der Lagebericht gehört nicht zum Jahresabschluss im engeren Sinne. Er ergänzt ihn lediglich. Nach Paragraf 264 Absatz 1 Satz 4 HGB in Verbindung mit Paragraf 267 HGB besteht der Jahresabschluss von kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften, also börsennotierten Aktiengesellschaften, aus insgesamt sechs Bestandteilen. Erstens Bilanz, zweitens Gewinn- und Verlustrechnung, drittens dem Anhang, Viertens dem Lagebericht sowie fünftens der Kapitalflussrechnung und sechstens dem Eigenkapitalspiegel. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die Bestandteile des HGB Jahresabschlusses bei Unternehmen mit unterschiedlichen Rechtsformen genannt. Im YouTube-Kanal der Firma LPV DRAD finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.